bleibt mir der dritte Teil. Ich hoffe, Sie sind noch, Sie halten noch durch. Ähm, mein Job ist es ja heute so ein bisschen, äh, also was Praktisches auch zu zeigen. Also ich hoffe, Sie äh, erwarten jetzt nicht von mir, dass alles, was jetzt theoretisch gezeigt wurde, dass ich Ihnen das jetzt zeige, wie es in der Praxis aussieht. Ähm, vieles, also ich komme von einem E-Learning-Unternehmen, ja, wir ähm, setzen solche Systeme um, so teilweise. Ähm, manches davon, was wir gehört haben, machen wir nicht. Also wir machen eigentlich das, kann man kurz zusammenfassen, ähm, was verkaufbar ist, was Teilnehmer nutzen, nach unseren Erfahrungen. Ähm, kurz, ähm, ich komme von Lektorio, das ist ein Anbieter, im weitesten Sinne ein E-Learning-Anbieter. Ähm, wir machen insbesondere, äh, oder bieten insbesondere Videosysteme also Systeme an, die auf dem Videoformat äh, beruhen. Vorhin wurde schon gesagt, ähm, die Firma äh, sitzt in Leipzig. Ich komme aber nicht aus Leipzig, ich komme aus Frankfurt. Das ist für mich heute hier ein Gastspiel. Also ein Heimspiel sozusagen. Ich bin äh, sonst gewohnt weiterzufahren äh, zu solchen Terminen wie heute. Ähm, ganz kurz nur, wir haben 75 Mitarbeiter. Ähm, die meisten davon sind tatsächlich in Leipzig. Dort, dort haben wir auch ähm, jetzt nicht unbedingt äh, Horden von Programmierern sitzen, die mit Autorenwerkzeugen arbeiten. Äh, das ist ähm, vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Wir haben da tatsächlich Videostudios. Ja, wir machen da Videoaufzeichnungen. Ähm, Im Studio, natürlich machen wir solche Aufzeichnungen auch zum Beispiel in der LMU, ja, das kennen Sie vielleicht auch das Projekt, ähm, auch in der TU München, in der UBH in Bad Honnef. Das sind also ähm, eigentlich unsere, also die Ursprünge von Lectorio, die begannen eben einfach damit, dass wir schlicht und einfach Vorlesungsaufzeichnungen gemacht haben. Also wenn ich mich an mein Studium zurück äh, erinnere, das ist jetzt schon ein bisschen her, das war in den 90ern, da gab es äh, Vorlesungen, da gab es noch nicht mal äh, Skripten. Ja. Da gab es damals schon äh, Kommilitonen von mir, die ähm, also Vorlesungen zumindest ähm, per Audio aufgezeichnet haben, um sich dann später eine Kontrollmöglichkeit zu verschaffen. Ähm, das, was man eben hektisch mitgeschrieben hat in der, in der Vorlesung, später noch kontrollieren zu können, ob es auch wirklich stimmt, ja? wenn es so gar nichts gab. Ähm, ein paar wenige haben damals schon mit Videokameras angefangen, soweit es damals möglich war. Aber natürlich dann äh, immer nur... Begrenzt eben möglich. Eine Vorlesung dauert dann mindestens mal, also war eine Doppelstunde oftmals oder meistens und ähm, da war dann das Band schnell mal zu Ende. Das haben die wenigsten gemacht, die meisten haben mitgeschrieben, so ich auch und am Ende versucht man eben alles nochmal zu wiederholen und insofern ist da in, ähm, im Jahr 2008 die Idee geboren worden von <lacht> zwei Studenten von der ähm, HHL in Leipzig, das ist die Handelshochschule einfach sowas mal aufzuzeichnen und das dann wiederum anderen Kommilitonen zur Verfügung zu stellen. Das ist an sich eine ganz einfache Idee. Ja? Und am Anfang war das durchaus auch kostenlos. Bei vielen Universitäten wird es heute immer noch kostenlos gemacht. Also diese Vorlesungen werden einfach so, wie sie sind, aufgezeichnet. Können sie sich vorstellen, da ist jeder Versprecher drin, da ist jede Zwischenfrage drin. Aber trotz allem, und das ist eigentlich das, das Wunderbare oder das, das Wundersame auch daran, die Studenten sind froh, dass es das gibt. Ja? Also Sie sind einfach froh, dass es dieses Material gibt. Ich kann mir alles nochmal an, äh, anhören. Ähm, ich kann es wiederholen, wann ich will, sozusagen, an meinem eigenen PC. Und ähm, das hat Lektorium im Laufe der Jahre <lacht> einfach ein bisschen äh, professionalisiert. Äh, wir haben heute die größte Videotrainingsbibliothek Deutschlands für verschiedenste Themenbereiche. Mittlerweile auch nicht mehr nur für Studenten, wir machen das auch mittlerweile für Unternehmen. Ähm, wir bieten auch die ähm, Dienstleistung der Videoproduktion für Unternehmen und für Universitäten nach wie vor auch an. Ähm, wir machen das eben nicht nur noch vor Ort, äh, sondern wir machen es eben auch im Studio. Das heißt, ähm, ja, in einer Laborsituation könnte man fast sagen, ähm, da gibt es eben kein Publikum. Das ist auch nicht für jeden Dozenten dann unbedingt ähm, dann so einfach, da umzuschalten. Viele brauchen das Publikum. Im Prinzip ist es so, dass im Studio jemand äh, vor einer Kamera steht, die sieht eigentlich gar nicht mehr aus wie eine Kamera, das ist meistens eine Glasscheibe, darüber ein Prompter. Und da wird eben das gezeigt, was der Dozent eben jetzt einfach sprechen soll, ne, um ihn da ein bisschen zu unterstützen. Ähm, wir schneiden hernach dann meistens noch Testfragen rein, um dann eine gewisse Interaktivität auch herzustellen. Und es gibt außerdem, und das ist jetzt aus unserer Sicht ganz wichtig, weil heute ging so die Tendenz immer so ein bisschen in vorigen Vorträgen, vielleicht bei Ihnen nicht, bei dem zweiten Vortrag mehr, in die Richtung, kann man sowas ja, mehr oder weniger ohne den Menschen machen. Wir glauben das übrigens nicht. Ja. wir haben immer Bei, uns, bei, bei allen unseren Kursen gibt es immer die Möglichkeit, ähm, <lacht> Kontakt mit dem Dozenten aufzunehmen. Jetzt nicht in Echtzeit, aber über ein Diskussionsforum wo die meisten unserer Dozenten die ähm, Vereinbarung mit Lektorio haben, innerhalb von 48 Stunden zu antworten. Und diese Fragen und diese Antworten sehen nicht nur die, die Teilnehmer, Studenten oder eben auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die die Frage gestellt haben, die, die Fragen sehen auch andere, die eben diesem Kurs ebenfalls zugewiesen sind ähm, und die antworten dann natürlich auch. Und es gibt, je nachdem, wie die Einstellung ist von diesem Forum, eben die Möglichkeit, direkt auch von anderer Seite, nicht nur von Dozentenseite, auch diese Frage zu beantworten oder zu kommentieren zum Beispiel. Das ist nichts Neues. Das gibt es schon ewig. Nur in dem Kontext, ja, den wir da anbieten, wird es aus irgendwelchen Gründen sehr intensiv genutzt. Ja, ich kann auch gleich mal Beispiele zeigen. <lacht> ist ja auch ein bisschen der Anlass, heute auch mal was aus der Praxis zu zeigen. Nur das ist so ein bisschen... Das, was wir immer noch ähm, haben müssen, weil wenn wir es nicht anbieten, wird es sofort kritisiert, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, mit den Dozenten eben Kontakt aufzunehmen. Das nächste, was wir ähm, anbieten, ähm, und da sind wir auch schon beim, beim Thema ähm, ähm, Adaptierbarkeit, ähm, wir bieten diese Kurse wirklich auf allen Geräten an. Also es ist wirklich völlig egal, ob Sie das am PC sich anschauen Morgens vielleicht, äh, weil Sie da an Ihrem PC sitzen, weil Sie da eben im Büro sind oder in, äh, zu Hause vielleicht auch als Student. Ähm, dann aber vielleicht nahm wir das in den Zug steigen oder ins Auto. Dann haben Sie da die Möglichkeit direkt, ähm, oder vielleicht vorher noch, wenn Sie wissen, Sie haben im Zug eben keine Online-Verbindung, dass Sie vorher eben bestimmte Elemente des Kurses eben in die App runterladen, offline. Äh, und dann können Sie das offline bearbeiten. Wenn Sie wieder online sind, wird sofort... Der bis dahin aufgelaufene Lernerfolg, der Lernstand synchronisiert über unser Backend mit Ihrem ins mit insgesamt vorhandenen Lernstand. Und Sie können dann abends an der Stelle weitermachen, wo Sie mobil aufgehört haben zu lernen. Das ist das, was wir eben entsprechend anbieten, über Apps für mobile Endgeräte und über dann, die dann ergänzend ähm, zu sehen sind zu der Browserversion. Das sind jetzt nochmal ein Ausschnitt aus den Themenbereichen, die wir hier abbilden wo es eben Standardkurse bei uns gibt, 7.000 mittlerweile, 7.000 Kurse bieten wir da an. Und die sehen eben so aus. Ja? Also Sie sehen hier, bei fast allen Kursen sehen Sie den Menschen. es ja? ist nichts Ab also Abstraktes, wo die Stimme vielleicht nur aus dem Off kommt. Solche Kurse gibt es auch. Also wir bieten auch Kurse für Office an, beispielsweise. Da sieht man nur zeit zeitweise den Menschen. Aber dann natürlich ist die Anwendung in den Vordergrund gerückt, und das sind alles die Dozenten, die wir dann vor die Kamera stellen, die dort ihre Vorlesungen halten, wenn sie so wollen. Aber eben gekürzt auf kleine Einheiten, auch bei uns gibt es das SCORM, den SCORM-Standard natürlich für, für Lernplattformen. Ähm, wir bieten eine eigene Plattform an, die in, diese Kurse können aber natürlich auch in bestehende Lernplattformen. Ilias haben wir gehört, Moodle haben wir gehört. Ich glaube, hier in Frankfurt äh, an der Uni gibt es OLAT, so wie ich es verstanden habe. Ähm, ist für uns eigentlich gleich. Wir bieten die als Core wenn sie eingebunden werden sollen, oder eben es kann unser System genutzt werden. Vielleicht nur mal so als Beispiel, wie sowas aussieht, was auch dann schon nachbearbeitet wurde. Ganz kurzen Moment, klicke ich hier gerade mal drauf. Das O. Oh. Im Kurs werden Sie Schritt für Schritt Ihren theoretischen Hintergrund. Das ist jetzt aus dem Medizinbereich natürlich. Hier sieht man jetzt mal, dass es eben nicht eine reine Videoaufzeichnung ist, sondern eben auch mit grafischen Überlagerungen gearbeitet wird. Die sind dezent eben jetzt hier eingefügt. Das gibt es nicht bei allen unseren Kursen, sondern eben da, wo es auch Sinn macht. Und hier sieht man auch wieder so ein bisschen Hinweis auf unser adaptives Lernsystem, was eben die Örtlichkeit angeht. Ich habe eben die Möglichkeit, im Browser zu arbeiten, auf dem Tablet oder eben auf dem Smartphone. Und wir sorgen dafür, dass Sie nicht an verschiedenen Geräten Dinge wiederholen müssen, weil sie da eben einfach nicht gespeichert sind. Das ist so ein bisschen eine unserer Funktionen, die wir anbieten. Und Darüber hinaus bieten wir dann eben auch in dem Player, den wir da anbieten auch sehr umfangreiche, aber trotzdem dezente Navigationsmöglichkeiten an. Vielleicht an der Stelle eine Information noch für Sie. Ich bin ja seit 18 Jahren in dieser E-Learning-Branche und war 16 Jahre davon eigentlich bei, wenn man heute sagen würde, klassischen E-Learning-Anbietern. Das heißt, wir haben mit dem Autorenwerkzeug gearbeitet, wir haben eine Lernplattform angeboten und ähm, wenn ähm, Kunden von uns also Lerninhalte, Lernprogramme ähm, programmiert bekommen haben wollten, dann gab es immer eine ähm, Anforderung, die dann letztlich letzten Endes als störend immer ähm, äh, herausgestellt hat. Wir müssen praktisch die Brücke schaffen von dem, der es weiß, über ein Konzept, dann über das Autorenwerkzeug zum fertigen Lernprogramm. Hat mir vorhin so ein bisschen auch immer mal rausgehört, es muss irgendwie das Wissen in diese Knowledge Objects, wie es bei Ihnen, glaube ich, hieß, ähm, reinkommen. Ähm, und das führt meist, also meistens führt der Weg da eben über diese Autorenwerkzeuge. So. Und die Personen, die letzten Endes diese Autorenwerkzeuge bedienen, sind in der Regel nicht die, die letzten Endes das Wissen haben, wie was funktioniert also, oder was da eben rein soll. Ähm, und da ist es so, dass wenn man jetzt bei den Produktionskosten ist von solchen Lernprogrammen, sind 70 Prozent. Allein davon entfallen auf die Konzepterstellung, ja, um dann eben einem Programmierer klarzumachen, das musst du jetzt so und so in das Autorenwerkzeug reinbauen. Wir haben einfach festgestellt, wir überspringen diesen Schritt und nehmen einfach die Experten, stellen sie vor die Kamera und zeichnen die einfach auf. Ja. Also es ist nicht immer ganz so einfach, aber das ist unsere Vorgehensweise. Und wir sparen uns dann dieses teure Konzept ja, und schneiden das dann im Nachhinein, baue noch Testfragen ein, wenn es eben äh, sinnvoll ist und, und, und sorgen eben einfach dafür, dass die ähm, Teilnehmer das dann eben auf äh, jedem Gerät, mit dem sie eben am liebsten arbeiten, eben auch bedienen können. Ähm, und dann ist es eben überall verfügbar. Ich habe mein eigenes Lerntempo. Wichtig ist auch, äh, habe hab ich gelernt, äh, dass die Leute heute nicht mehr in einem Lernprogramm selbstständig navigieren wollen. Die wollen nicht jede Seite nach vorne oder nach hinten blättern, ja. Sondern die lassen am liebsten ein Video laufen. Nicht alle, viele. Ja. Was machen denn die Menschen heute, wenn sie was suchen, wenn sie sich Kenntnisse erarbeiten wollen? Wo gehen die hin? Ja, die gehen auf YouTube. Ja, das, ist, das haben wir nicht erfunden. Wir haben das einfach nur ähm, für uns einfach wahrgenommen und haben auch unsere Lerninhalte darauf ausgerichtet. Bitte schön. Also, ich gebe Ihnen vollkommen recht, der Mensch ist sozusagen heute so befohlen, dass er dieses Video anguckt. Ja. Hm. Ähm, ich sag mal so, ähm, das ist eine Frage, um die wir uns ganz ehrlich nicht kümmern. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, ja. es ist einfach nur so, wir sehen ja unser Angebot immer nur als Ergänzung. Ja. Jetzt im Fall des Studenten ist es vielleicht am einfachsten nachzuvollziehen. Der geht natürlich in seine Vorlesungen ja, und ähm, geht in seine Praxisgruppen, wo dann vielleicht auch im naturwissenschaftlichen Bereich direkt auch was ausprobiert wird. Ja. Das sind Dinge, die wir uns nicht auf die Fahne schreiben, wo wir sagen, das können wir nicht leisten. Das, also klar, man kann technisch, wenn Sie einen Techniker fragen, der sagt Ihnen immer, gehen tut alles. Ja, ich, wir können alles bauen, wir können alles programmieren, es wird nur keiner bezahlen. Ja, das ist der Punkt. Und das heißt, wir decken eigentlich eher den Bereich ab, wo ich wiederholen muss, ja, wo ich ähm, Dinge vertiefen will, die ich mir angeschaut habe, oder wo ich vielleicht flexibel eine Möglichkeit bekommen soll oder will, ähm, einfach Fertigkeiten, Kenntnisse, Informationen zu beschaffen. Ja? Und äh, in, in, in dem Bereich bewegen wir uns. Ob das jetzt, also wir sagen ja nicht, das ist das das, alleinige, das ist der alleinige Weg, um jemanden äh, zu bestimmten Ziel zu bringen. Das ja nicht. Ja. Deswegen, die Frage kann ich Ihnen jetzt gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ne. Ich würde sagen, ähm, alleine das ist es wahrscheinlich nicht. Wir sagen zum Beispiel auch, und das werden Sie auch bei uns auch kaum finden, ähm, wir, können, wir bieten ganz tolle Sprachlernprogramme an. Mit denen können Sie auf jeden Fall sofort Englisch, Französisch und Spanisch lernen. Machen wir gar nicht, weil wir denken, das funktioniert nicht, schon gar nicht mit Video alleine. Ja. Es wird eine Hilfe sein, aber wie lernen Sie am besten Sprache, indem Sie mit den Leuten sprechen und die reden auf Sie ein, Sie müssen reagieren. Dadurch lernen Sie Sprache. So würde ich Ihre Frage beantworten. Ja. Es ist ein ergänzendes Angebot. Ja. Bitte schön. Wenn ich am besten Holz spalte, weil ich mm. einen Kaminofen habe, dann ist das besser, als das zu lesen. Ja. Weil ich sehen kann, dass, ich ja. habe, ja. wenn ich ja der irgendwelche äh, theoretischen Kenntnisse mit mm. eignen will, mm. dann bringt mir das nichts, wenn einer auf YouTube was an der ja. Tafel schreibt. Ja. Das ist nicht besser, als wenn ich es so zu lesen dann mm. kann. Dann nehme ich nicht mehr das Tempo selbst bestimmen, indem ich es aufnehme. Das kann ich beim Gruppesen nicht besser. Ja, haben Sie völlig recht, aber oh, ich würde dem auch noch ja, ich würde Ihre Aussage allerdings noch ergänzen. Es kommt, hängt auch letzten Endes davon ab, welches Ziel will ich erreichen. Ja, ähm, ich will mal vorsichtig ausdrücken, die, die Kurse, die bei uns am einfachsten gestrickt sind, sind die für den Finanzbuchhalter und für den Bilanzbuchhalter, die wir mit ähm, der Steuerfachschule Dr. Endres zusammengebaut haben. Ja, das sind aber die Kurse bei uns, die am stärksten nachgefragt werden. Warum? Das ist eine Ausbildung, komplett die sind auch sehr teuer, die Kurse bei uns, aber sie kosten ein Drittel von dem, wie wenn sie jetzt zu Entre selbst hingehen würden und machen da diese Ausbildung zum Finanzbuchhalter und zum Bilanzbuchhalter. Sie sind sehr begehrt. Es ja? ermöglicht jemandem, wirklich, ohne der vielleicht nicht so nah an Köln oder vom nächsten Schulungsstandort eben wohnt, diesen Finanzbuchhalter oder Finanzbuchhalter eben zu machen, der ihm vielleicht dann in seinem jetzigen Job ein höheres Einkommen verspricht, ein höheres Ansehen, vielleicht sogar einen anderen Job. Ja, die Motivation spielt hier einfach eine Rolle. Ich kann mir einfach, ohne irgendwo hinzufahren, diese gesamte Ausbildung aneignen. Ich sehe den Menschen, also ist auch nicht mal so, dass ich nur was lesen muss. Ich sehe den Dozenten, der ist derselbe Dozent, der bei Endres in Köln oder wo auch immer ähm, steht und dort diese Ausbildung macht. Ja? Und... Ähm, bei anderen Kursen, wo es eben Sinn macht, die sich halt nicht so stark verändern, da legen wir halt Mehrwert drauf, die sind im Studio, da haben wir einen virtuellen Hintergrund, die sind ganz toll mit Testfragen, ähm, sehen Sie auch gleich an einem Beispiel, alle unsere Testfragen oder viele davon, ähm, wenn ich die falsch mache, habe ich auch die Möglichkeit, direkt ins Video an die Stelle zu springen, wo es nochmal erklärt wird. Ja. Ein anderes, noch tolleres Beispiel ist eigentlich sind unsere Medizinkurse für die USA in Englisch, ähm, da habe ich dann noch Untertitel, eingeblendet, wenn ich es will. Ja, also wenn jemand jetzt äh, das Englische jetzt nicht so mächtig ist, dann kann er es nochmal im, im Text unten sehen. Also auch das ist eine Adaption, die wir anbieten. Und ich habe sogar noch äh, ähm, den, den kompletten Text, der gesprochen wird, der wird in, wenn ich es will, auch noch eingeblendet. Wir sehen es auch gleich. Da kann ich auf eine bestimmte Phrase klicken und ich komme genau an die Stelle in der Vorlesung, wo es genau, genau darum geht. Ja. Ähm, sehen wir gleich noch im, im, im lebenden Beispiel. Aber es hängt immer davon ab, wie Sie es jetzt sagten, auch, um welches Thema geht es. Ja? Und wo lohnt es halt, ähm, bestimmte Tools dann eben anzubieten oder eben auch nicht. Ja, bitteschön. Ich würde auf ein Beispiel zurückkommen: die Tutorials zur Bilanzbuchhalte. Ja. Es geht uns darum, Schüler mhm. in der beruflichen Rehabilitation anzuklammeren, die nicht unbedingt jedes Mal in die Schule gehen können. Ja, zum Beispiel. Schulgerecht nicht besuchen. Gibt ja. es da, und da so, ist so ein Bilanzbuchhalterkurs bestimmt sehr gut, wir kommen zufällig aus dem Bereich. Wir ah ja, Gut, ich sage jetzt mal so, wir haben auf unserem Portal, glaube ich, 400.000 Teilnehmer, die mit unseren Kursen arbeiten. Da ist wahrscheinlich alles, also von den Gründen, warum man mit uns arbeitet, alles Mögliche dabei, ja, von der Motivation. Bestimmte zu einem Berufsbild. Ja, natürlich. Also klar, wenn, wenn, wenn Sie. Ich würde einfach die, die, die zwei, drei Folien noch zeigen, dann kommen wir sowieso zu den Beispielen, dann würden wir uns auch die Seite mal anschauen von Lektorio, dann sieht man auch, Sie können nach bestimmten Themen wählen und dann sehen Sie auch bestimmte Ausbildungen, also zum Beispiel Bilanzbuchhalter, Finanzbuchhalter, wir haben juristische Repetitorien, das ist auch bei uns auch sehr stark nachgefragt, wir haben medizinische Repetitorium. wir haben das Hammer-Examen, ja, und äh, wir haben auch für, für BWL äh, ähm, gibt es auch ähm, den, den, äh, den Masterstudiengang komplett bei uns abgebildet. Wir haben Projektmanagement-Ausbildung, die heißen auch Prince 2. Äh, Im Frühjahr gibt es Scrum, äh, GPM, das alles gibt es bei uns. Ja. Es gibt aber auch, um das auch zu sagen, es gibt auch Zeitmanagement. Ja. Äh, es gibt Office 2013 Grundlagen. Ja. Äh, wenn ich eben so Themen eben einfach einfach noch mal mir aneignen will. Das gibt es genauso. Ne? Ent, entsprechend gesteuert mit einer Suchfunktion. Das ist ähm, das, was ich darstellen wollte, diese Synchronisationsfunktion, Browser, Tablet, äh, äh, äh, Smartphone, was die meisten dabei haben. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, einen administrativen Zugang zu bekommen für Organisationen, für Unternehmen, für Universitäten, die einfach selbst nachschauen wollen, wo steht denn wer. Bei uns steht auch nicht irgendwo ein Ausrufezeichen, wenn jemand ähm, über seinen Zeithorizont weggekommen ist. Bei uns heißt es einfach spät dran. Das sieht der Teilnehmer genauso wie der Administrator. Ich habe dann die Möglichkeit, den Leuten auch Erinnerungen zu senden, ne? automatisiert oder eben auch willkürlich. Ähm, so sieht das dann eben ähm, aus Lernersicht sicht aus. Ich kann im Browser starten, im Smartphone weitermachen und eine Sache, die wollte ich Ihnen noch zeigen, das sind solche ähm, ereignisgesteuerten E-Mails, die der Teilnehmer auch bekommt. Also die Linke informiert mich wöchentlich über meinen Lernfortschritt in bestimmten Kursen. Das heißt, das sehe ich nicht erst, wenn ich mich angemeldet habe, weil die meisten melden sich dann vielleicht gar nicht an, aber die kriegen halt aktiv diese E-Mails geschickt, wo draufsteht, ja, sie haben wieder einen bestimmten Lernfortschritt äh, erzielt. Man kennt das vielleicht so ein bisschen von der Philosophie von diesen, äh, diesen Fitnessuhren, die es jetzt gibt, diese Fitness-Tracker, wo mir auch immer gesagt wird, ja, dein letzter Lauf war ganz toll, du hast äh, viel Energie verbraucht und so. so. Nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert es ja auch. Ja? Es, es schafft Motivation, äh, ich sehe, was ich wieder geschafft habe in dem Kurs und da, habe ich direkt in der Mail auch die Möglichkeit, direkt drauf zu klicken, weiter geht's, dann komme ich direkt mein System wieder rein, kann weitermachen. Das ist nicht für jeden was. Manche schalten das auch ab. Ja? Die sagen, okay, es kommt auch und E-Mails hier von Nectorio. Ja? Dann schalten die es eben ab. Ja? Aber die, an, die größere Anzahl von Teilnehmern lassen das aktiv äh, und es und führt echt dazu, dass die Leute einfach dranbleiben an diesen äh, Lerninhalten. Ähm, das war jetzt einfach nochmal ein paar Folien von mir, um einfach mal so zusammenfassend zu zeigen, was wir eigentlich anbieten. Ich würde jetzt, wenn es für Sie in Ordnung ist, einfach direkt mal in dieses Thema reingehen. Aber vielleicht gibt es an der Stelle von Ihnen schon Fragen dazu. Ein paar Fragen hatten wir ja schon. Gut, dann würden wir das jetzt auch. Bitte schön. Ähm, das würde ich am liebsten jetzt wirklich in der Praxis zeigen. Ähm, Thema Smartphone, so wie das funktioniert, zeige ich jetzt am besten einfach mal. Ne? Und es gibt noch ein paar andere Funktionen, die da auch mit dabei sind. Das wird mir jetzt gerade am besten mal so zeigen. So. Also, ähm, wenn wir jetzt hier auf der Lektorio-Seite sind, ich bin da als Lerner auch angemeldet, dann habe ich zum einen mal die Möglichkeit hier, ich kann sagen, was interessiert mich denn? Ne? Welche Kurse sind jetzt für mich wichtig? Und da gibt es eben eine Suchfunktion, die habe ich hier unten. Was möchten Sie heute lernen? Ähm, könnte ich hier einfach was eingeben, was ich suche, Projektmanagement zum Beispiel. Ne? Äh, ich kann aber auch hergehen und kann sagen, hier berufliche Weiterbildung ist jetzt genau mein Ding. Ich will beruflich mich verändern. Ähm, ich habe einen Job, aber ähm, da gibt es Dinge, ähm, da will ich mich einfach weiterentwickeln. Dann wird mir das eben hier angeboten. Ne? Und da könnte ich jetzt rein, objektiv, also rein äh, bildlich suchen nach den Titeln. Ich könnte aber auch an der Stelle immer noch hier ähm, die Suchfunktion funktion verwenden. Ne? Hier oben ist die immer ähm, eingeblendet. Und hier oben habe ich nochmal, was weiß nicht, ob man es sieht dahin? Doch, ähm, habe ich eben die Themen, die hier nochmal etwas enger gefasst sind. Ne? Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier ähm, Qualitätsmanagement reinspringen. Dann habe ich hier die ganze Six Sigma-Reihe. Six Sigma, White Belt, Green Belt, Black Belt. Ja? Und ähm, Sie sehen auch hier die Stärke. Monatlich. 289 monatlich. Wir bieten immer nur Jahresverträge an, ja, aber Sie können monatlich zahlen. Ja. Ähm, gut, das sind jetzt auch sehr teure Kurse, muss man auch sagen. Bitteschön. Hier zum Beispiel Also ganz ehrlich. Bei, bei den meisten Kursen, die, wo es ein Zertifikat gibt, da müssen Sie tatsächlich einmal mindestens dann wohin fahren und die Prüfung machen. Es gibt einige Kurse, wie zum Beispiel bei PRINCE2, da können Sie die Prüfung sogar online machen. Ne? Da wird eben einfach nur sichergestellt, dass Sie wirklich alleine die Prüfung bearbeiten. Über ein ganz einfaches Prinzip, da schaltet sich der Proctor dazu, der schaut über Ihre Videokamera in, in den Raum, wo Sie sitzen, dass Sie alleine sind. Ne? Ähm, müssen Sie natürlich zustimmen dafür. Ne? Andererseits bei den anderen Kursen, Prince2 oder hier äh, Six Sigma, müssen Sie wohin fahren, wo die Prüfung abgenommen wird, wie bei der ACAT, wie bei der äh, Fernuni Hagen, ja, so ähnlich auch, ähm, einfach nur um sicherzustellen, dass die Prüfungssituation in Ordnung ist. Ne? Das ist der Punkt. Aber ja, bei Six Sigma Black Belt gibt es immer eine Zertifizierung am Ende oder Projektmanagement. Ja? Und Sie sehen auch hier, ich kann mal ein bisschen hoch die Sternchen hier. Ne? Also, es gibt immer Rezensionen. Also Sie können auch ähm, Kurse auswählen nach Rezensionen. Welche Kurse waren besonders beliebt? Ja. Ähm, und so sieht das dann aus. Also, ich würde jetzt einfach mal hier den Kurs mal öffnen. Gibt es eine Einleitung? Ich kann den Kurs sofort. Also, mit dem Kurs habe ich auch schon gearbeitet. Ich könnte jetzt hier einfach auf Fortsetzen klicken. Da mache ich an der Stelle weiter, wo ich eben aufgehört habe zu lernen. Ähm, und hier sehen Sie auch die Struktur. Das sind die einzelnen Lektionen, die einzelnen, einzelnen Vorträge, die dem Kurs eben zugeordnet sind. Und wenn ich beispielsweise jetzt einfach mal hier draufklicke, also die sind jetzt teilweise bearbeitet, dann ist das hier das Videofenster, das kennt man, den Playbutton wie bei YouTube eben auch, mit Navigation. Hier unten habe ich die einzelnen Kapitel, ich habe eine Quizübersicht, es gibt, also eben hatte ich ja vorhin angedeutet, bei jedem Kurs gibt es auch Fragen. Ne? Und ich habe hier unten noch Lernmaterialien und hier die Fragen zum Vortrag. So, und dann würde ich dann mit dem Kurs einfach loslegen. Ich mache es wieder mal laut. In Ihrem Six Sigma Zertifikatskurs. Wir befinden uns weiterhin in der Einführung. In diesem zweiten Und hier unten sehen Sie vielleicht auch, habe ich die Möglichkeit, über den, ähm, den Fortschrittsbalken eben auf bestimmte Punkte anzuspringen, die mich jetzt interessieren im Kurs. Ne? Gut, Und das andere, was ich zeigen wollte, weil, die, weil ich jetzt nochmal die Frage habe nach der Adaptivität. Ähm, wenn ich jetzt hier beispielsweise nach meinem äh, Zeitmanagement suche, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. So, dann habe ich hier professionelles Zeitmanagement, das ist ein Kurs, den ich zurzeit auch tatsächlich bearbeite. Und da bin ich jetzt hier gerade dran, Selbstmanagement, den ersten Vortrag habe ich fertiggestellt, den zweiten habe ich fast fertiggestellt, ich werde jetzt entweder mache ich den zweiten fertig oder bin beim dritten. Und genauso wird es dann eben jetzt hier auf dem Smartphone aussehen, dass ich eben einfach, weil ich jetzt in den Zug steigen muss, muss irgendwo hinfahren, weiß, da habe ich eben kein, kein Internet. Jetzt müsste ich gerade mal nur hier umstecken. so Dann sieht es jetzt hier ein bisschen anders aus in der App. Ich habe sowohl im Browser als auch in der App momentan 35% Bearbeitungsstand. Und Sie sehen vielleicht hier diese, diese grünen Handy-Symbole. Das sind die Vorträge, die ich mir zuvor eben offline in die App runtergeladen habe. Jetzt kann ich also hier mit dem zweiten Kurs weitermachen. Ist jetzt ein bisschen klein, das Ganze. Ne? Aber ich sehe unten drunter die Kapitelübersicht, ich sehe wieder meine Notizen, meine Quizübersicht, Fragen zum Vortrag. Wenn ich das jetzt in Landscape schalte, wird es etwas größer, ne? das Ganze. Und was ich jetzt auch hier sagen will, das Gerät spielt hier eigentlich gar nicht so die Rolle. Ich könnte auch einfach das Handy nehmen und könnte es mit dem entsprechenden Adapter. Auch an den Fernseher anschließen oder eine große Leinwand. Das ist alles in HD aufgezeichnet. Das könnte ich mir mit mehreren Leuten zusammen anschauen, ne, diese Schulung. So, jetzt würde ich hier im Zug sitzen, würde mir das anhören, anschauen, die Testfragen beantworten. Was ich jetzt hier auch machen kann, das hier nochmal zu zeigen, sehen Sie da oben, sehen Sie Quiz an. Ja? Das heißt, jetzt kommen immer, wie beim, Werbefer wie beim Privatfernsehen, kommen bestimmten Abständen Testfragen reingeflogen. Und wenn ich das Ganze jetzt als Hörbuch mir anhören will, was immer geht bei unseren Videokursen, dann äh, würden mich die Testfragen ja stören. Ne? Und dann schalte ich die weg, dann höre ich mir praktisch die, äh, die, die Schulung, den Vortrag einfach nur an. Muss aber natürlich, um den Kurs abzuschließen, irgendwann noch die Testfragen gemacht haben. Aber die kann ich ja dann hier unten machen, indem ich das Quiz öffne, Wenn ich dann wieder wo bin, wo ich dann eben nicht mehr im Zug bin und jetzt könnte ich das Quiz gesondert beantworten. Dieselben Fragen, die normalerweise im Video kommen, sind gesondert verfügbar und können gesondert bearbeitet werden. Ne? Bitte schön. Es gibt Abhängigkeiten zwischen diesem Video einhalten. Ich kann erst dann, wenn ich habe? Ist bei uns eigentlich auch nicht so eingestellt. Könnte man, Wir könnten es so machen. Ja? Wir könnten so Lernfahrt so aufbauen, dass es wirklich verpflichtend ist, genau so vorzugehen. Ähm, ist aber bei uns eigentlich gar nicht so vorgesehen. Okay. Ne? Also, wir können ähm, uns jetzt gerade wieder mal ähm, am PC zu zeigen. Ähm, wir haben hier einen didaktischen Pfad vorgegeben in, in einer gewissen Reihenfolge, diese Perlenkette, die wir gerade gesehen haben. Ne? Es ist sinnvoll, die nach und nach, äh, nacheinander zu machen oder zu bearbeiten. Ich muss es aber nicht. Ja? Muss es nicht tun. Ne? Und wenn ähm, wir vorhin auch über diese, diese Fragen gesprochen hatten, ähm, das ist übrigens eine Vorlesungsaufzeichnung bei der TU. Und gehen wir mal hier hin. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Kurs äh, Jura, juristisches Repetitorium, und da sehen Sie auch hier Fragen zum Vortrag. Ne? Wolfgang Boden ist der äh, Dozent und das unten sind die, die Fragen, die, gezeigt, äh, die, die gestellt wurden und werden dann eben entsprechend vom ähm, Dozenten bzw. auch von seinem Assistenten beantwortet. Ja? Und jeder kann die sehen, sowohl die Fragen ähm, als auch die Antworten. Das ne? ist jetzt halt hier sehr juristisch, aber ich sag mal so, für äh, juristische Studenten ist das sehr wertvoll, wenn die einfach jetzt gerade in der Vorbereitung sind aufs erste oder zweite Staatsexamen, dass die halt einfach, auch wenn die Vorlesungen jetzt vorbei sind, sie können nicht zum Prof gehen, sie können einfach ihre Fragen stellen und wissen genau, innerhalb von 48 Stunden spätestens habe ich die Antwort. Ja? Das können halt nur wir machen, weil wir mit den Dozenten wirklich diese Vereinbarung haben. Ne? Ähm, Manche Dozenten wollen das halt nicht, dann gibt es diese Möglichkeit ebenso ohne weiteres nicht. Aber das ist die Minderheit. Ja. Also wir sehen halt hier insbesondere den Vorteil für die Teilnehmer, die wir hier bedienen. Studenten an Universitäten, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen. Wir produzieren auch sehr viele individuelle Kurse für FISMAN, für Volkswagen, Elektromobilität. Bei FISMAN sind es ganz einfache Themen. Wie werden Heiz- und Kühlsysteme gewartet und repariert? Ja, das haben wir bei der FISMAN Akademie gemacht. Ähm, aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Die Leute sind einfach froh, Antworten zu bekommen. Ja? Manchmal auf ganz einfachen Wegen. Also das muss nicht immer äh, das High Sophisticated System sein. Wichtig ist einfach, es kommt was zurück. Es hilft mir, entweder beim Studium äh, oder eben bei der täglichen Arbeit. Und das wird eben über dieses System eben hier bereitgestellt. Ne? Was ich Ihnen auch noch zeigen wollte, was ich auch persönlich ganz toll finde, ist ja dieses Tool hier. Also das ist im Prinzip jetzt ein medizinischer Kurs. Wir machen sehr viel medizinische Ausbildung in englischer Sprache für überall da, wo halt in Englisch jetzt studiert wird. Das ist in die USA natürlich, das ist UK, ist aber auch zum Beispiel Indien und auch China größtenteils. Und da haben wir eben hier die Möglichkeit, das ist die Vorlesung, und jetzt klicke ich hier drauf, dann habe ich das, was er spricht, nochmal als Untertitel, und wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, dann habe ich das selber nochmal als äh, Transcript, also da wird permanent, ich weiß ob Sie das sehen, ich kann es leider nicht weiter, doch, es geht, ein bisschen geht es schon, ähm, das wechselständig und das ist das, was er spricht, ja. Ähm, ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ich das gleichzeitig verfolge mit dem, was er jetzt als, gleichzeitig als Video eben auch darstellt, sondern ich kann einfach hergehen kann sagen, das interessiert mich. Wo in der Vorlesung sagt er das? Klickt da drauf und dann springt das dann dahin, was, was ich jetzt gerade im Text gesucht habe eigentlich. Ja, das ist eigentlich das Wertvolle daran, bei diesen medizinischen Ausbildungen, die wir jetzt gerade da immer weiter produzieren. Bitte schön. Um, ja, haben Sie hier, Sie meinen jetzt äh, praktisch über die ganze Plattform hinweg? Genau. Ja. Also, wir machen das im Moment wirklich nur für, für lektorio.com. Da werden auch äh, wirklich nur ausschließlich Medizinkurse angeboten. Mhm. Ähm, wir haben es noch nicht aktiviert, weil wir noch nicht in allen Kursen dieses äh, Transcripts haben. Ja, das wäre die Voraussetzung, weil ich, ich muss ja auch dann was finden. Ne? Also, und es ist ja nicht so, dass, wenn ich jetzt nichts finde, dass der Kurs nicht da ist. Wir sind jetzt gerade dabei, alle Kurse mit diesen Transcripts auszustatten und dann würde auch diese übergreifende Suche funktionieren. Bitteschön. Das wird ausgelesen, ja, das wird ausgelesen. Ja, das wird ausgelesen. okay, wusste ich gar nicht, ja, Aha. Ja, ja, okay. Also es geht in eine, selbe, eine ähnliche Richtung bei uns, ne? also wir, wir durchsuchen im Prinzip, wir verwenden den Text als, als Metadatum, also als Metadaten und können damit das Video durchsuchbar machen. Und das ist das, was wir dann anbieten. Ne? Und Sie sehen, das sind manchmal... Ja. Video Content. Ja. Also nicht der Kurs, sondern das sind ja wahrscheinlich dann mehrere Videoeinheiten in einem Kurs drin. Ja, genau. Beziehungsweise immer auf das Video. Wie lange ist denn so ein Video? Also das ähm, bei den bei diesen neuesten Medizinkursen sind die meistens äh, fünf bis manchmal acht Minuten lang. Okay. ja, ähm, Und die dann nochmal in Kapitel nochmal unterteilt, dann das werden sie es. In diesem falschen Film sind. Ähm, naja, Sie haben, ähm, also ja, das wird jetzt, also hier bin ich jetzt wirklich nur in dem einen Video ne, und würde auch nur das eine durchsuchen, deswegen ist hier das Risiko relativ gering. ja. Wenn ich jetzt aber in, ähm, praktisch in, in, in übergreifender Suche, dann kann das ja passieren, dass ich eigentlich in Video drin bin, wo ich gar nicht hin wollte, weil die Phrase halt in mehreren Videos vorkommt. Ne. Und dann ist es ja so, ich kriege erstmal eine Vorauswahl ähm, hingestellt, sagt, welche Themen, in welchen Themen äh, ist jetzt praktisch diese Phrase gefunden worden. Dann müsste ich nochmal draufklicken, um in das Video reinzugehen. Und dann gibt es eine Rücksprungfunktion natürlich. Ähm, sag mal so, das ist halt dann schon gewährleistet. Ne? Aber das Risiko ist ja schon da. Aber ich sehe ja, welcher Kurs es ist ja? bei Medizin, wenn ich jetzt eigentlich was wissen will von jetzt Biologie oder, oder Mikrobiologie, dann weiß ich, dass ich jetzt in Embryologie noch nichts zu suchen habe eigentlich, ne? dass es da nicht sein kann. Aber natürlich gibt es hier die Möglichkeit, je weiter man das fasst, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich, dass man auch mal hier einen Fehlzugriff macht. Ja, bitteschön. Mein Wissen ist so, dass die dieser Debi die Videos auf 20 Minuten begrenzt. Lass' ich auch ausreden, ja. Also ähm, das sind letzten Endes tatsächlich empirische ähm, ähm, Werte, die wir da einfach sammeln, ähm, die also einfach oft praxisorientiert sind, äh, nicht jetzt unbedingt äh, wissenschaftlich äh, evaluiert sind äh, oder, oder validiert sind. Ähm, es ist einfach so, dass wir festgestellt haben, dass die Leute... Ähm, Meistens nicht mehr als fünf bis acht Minuten am Stück wirklich ein Video anschauen. Ja, das sind teilweise auch Werte, die werden teilweise von, von ich, meine, ich hätte es auch schon mal bei Google, hätte ich es auch schon mal gelesen, dass das so die Durchschnittswerte sind, wie jemand, wo jemand sich ein Video auf, tatsächlich anschaut. Ja, ähm, das, diesen Wert 51 Minuten, 45 Minuten, so die Empfehlung, die kenne ich auch. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wir haben, ich war früher bei der MIT, bei Bitmedia, wir haben Lernprogramme gemacht im Compliance-Bereich, die waren immer so 45 Minuten lang. Da haben wir auch nach 10 Minuten schon Abbrecherquoten gehabt. Die Leute schauen sich nicht 45 Minuten lang sowas an. Es ist immer gut, wenn man kleinere Blöcke hat. Und dann ist es bei uns auch so, wenn der Block abgelaufen ist, dann wird mir angeboten, das will ich Ihnen jetzt nicht zumuten, dass wir nochmal acht Minuten durchlaufen und uns das dann anschauen, das können Sie gerne mal im Testzugang einfach mal selbst erleben, dann wird Ihnen angeboten, möchten Sie weitermachen mit dem nächsten oder möchten Sie jetzt Testfragen beantworten? Wenn Sie gar nichts machen, dann stoppt das System, um Ihnen da Sie nicht zu überfordern letzten Endes. Ja, aber wichtig ist, uns ist eigentlich wichtiger, dass Sie die Möglichkeit haben im Video nochmal zurückzuspringen, 15 Sekunden, 30 Sekunden, einfach wiederholen zu können. das ist eigentlich für uns viel wichtiger, als Leute mit Material, Material zu überfordern am Ende noch. Ja, ja. Wir haben auch Google Analytics laufen. Wir sehen schon anonym natürlich ausgewertet, wie die die Verweildauer bei Videos äh, äh, normalerweise ist, in der Mehrheit ist, sagen wir mal so. Es sind immer Tendenzen natürlich. Ne? Es gibt immer individuelle, es gibt Leute, die gucken sich sowas ähm, den ganzen Tag lang an. Das gibt es auch. Ja. Ich bin so nicht einer, aber es äh, gibt halt Menschen, die das gerne machen. Dann können sie das ja auch. Entschuldigung. ja um mhm. auch ja. ich bin zu den ich anfangen. Und vor allem, wenn es dann Ja, yeah. Wenn man 45 Minuten hat, muss man eben, man hat so, das ist, eine, das ist eine super Funktion, dass man es sehen kann als Zeitleiste. Mm. Aber nochmal einfacher das ist natürlich nicht einfach uh, man muss jetzt immer gucken, es gibt nicht mehr ein zweischneidiges Schwert, solche Tools. Ne? Also jetzt ist es hier bezogen auf eine medizinische Vorlesung. Eine Vorlesung dauert eben auch mal 45 Minuten, 90 Minuten, je nachdem, ob es ein oder zwei Stunden sind. Und ich habe einfach die Möglichkeit, mich in der Vorlesung zurechtzufinden, um sowas zu suchen. Ich sagte ja schon, es ist immer die Frage, warum... Bearbeite ich diesen Content, bin ich Student und ich muss das einfach machen, was da eben auf mich zukommt. Ich muss mir dieses Thema irgendwie aneignen. Ja? Und ich bin natürlich auch in der Vorlesung. Wir haben jetzt in Indien ganz viele Studenten, die kaum noch in die Vorlesung gehen, weil die Uni entweder sehr weit weg ist oder sie ist teuer und es gibt einfach Barrieren, dahin zu gehen Oder sie haben einfach keine Lust und machen lieber dann das. Ja. Ähm, und ähm, dann nutzen die wirklich diese Online-Materialien und müssen am Ende eigentlich nur noch zur Prüfung gehen. Ja? Ähm, entscheidend ist, sie haben die Wahl. Ja? Sie können in die Vorlesung gehen und sie können online das eben machen. Ja? Und wir haben jetzt auch ähm, immer mehr Universitäten, die direkt bei uns diese Pakete auch ordern und das den Studenten ihrerseits dann eben auch alternativ anbieten. Ja? Bei der Tumm ist es, ist es auch zum Beispiel so. Ja. Bitte. Will ich nicht? Ja. Ich hatte mich mal bei der Uni Hagen eingeschrieben. Das ist am Anfang des Semesters Konsul. Ja, ich weiß, ja. Die Uni Hagen ist auch kein Kunde von uns. Sie müssen doch einmal ja. jemanden hinstellen, ja. das sie einmal investieren und dann fett. Also ich kann Ihnen die Frage nicht ganz eindeutig beantworten. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, wenn Sie mal in, in bei uns in Leipzig sind, in, in, bei Lektorio oben in den Videostudios, da sehen Sie oft, fast nur Professoren aus USA, aus Australien, aus Kanada, die kommen alle nach Leipzig geflogen. Und ähm, die meisten von denen ähm, verlangen kaum Geld. Ja? Die haben da Spaß dran. Ja, die, also, ich will jetzt nicht sagen, alle ausländischen Professoren machen es lieber als die Deutschen, aber es ist viel einfacher für uns. Wir haben eine ganze Abteilung, die nichts anderes macht, als Dozenten, Professoren, Doktoren zu akquirieren, ne, dass wir überhaupt Experten bekommen für die jeweiligen Kurse. Die haben längst nicht so eine Mühe, im Ausland, in Australien, jemanden dazu zu animieren, dass er bei uns in, mal zwei Wochen lang sind, die ja teilweise da, ne, um so eine ganze Vorlesung eben abzudrehen die haben da Spaß dran, dieses Wissen, die wissen genau, da gibt es eine digitale ähm, Konserve draus, die steht dann nachher entweder zum Verkauf, die verdienen natürlich auch da dran, muss man auch sagen. Ja. Äh, nicht alle, aber die meisten haben mit uns eine Beteiligungsvereinbarung und verdienen auch an dem Verkauf von diesen äh, äh, Videotrainings. Ähm, aber was die viel mehr antreibt, ist eigentlich, dass sie ihr Wissen sozusagen unter einem, kann es wirklich sagen, als unter einem hehren Gedanken der Welt zur Verfügung stehen. Ja, das ist ähm, einfach schon ein Punkt. Und in, in Deutschland ist es oftmals noch so, dass man sich diesen Themen noch sehr vorsichtig nähert. Ja? Dass sehr viele Fragen sehr schnell im Raum stehen. Was ist mit meinem geistigen Eigentum? Wie bin ich denn vor der Kamera? Viele machen das auch nicht gerne, muss man auch sagen. Hat ne? hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Es ist nicht jedermanns Sache, sich vor eine Kamera zu stellen. Ja. Wir sind schon durch mit der Zeit. Ne? kann mich ja kaum bremsen, ja. Ja. ja. ja, ich bin eigentlich eher nicht dabei, leider Gottes. Ich habe das auch nicht so ganz ähm, realisiert, dass nachher noch äh, ein Programm ist. Ich bin dann leider abkömmlich. Okay, ja, ich kann leider zeitlich gar nicht, ja. Aber vielleicht... ja Gesehen, Grundsätzlich, ja. Der Masterkurs kostet 293 Euro im Monat. Der Inhalt ist aber 15 Stunden so und so gewesen. Ja. Jetzt frage ich mich, was mache ich den Rest von dem Jahr, wenn ich diese 15 Stunden durchgearbeitet habe? Also, ich sag mal so: so es, gibt, es gibt sogar Kurse, die sind kürzer noch ja, und sind trotzdem Jahresverträge. Also, Sie können halt die Kurse die sind darauf ausgehen, dass Sie auch immer mal was wiederholen. Ja. Um, um, wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, äh, wäre es jetzt auch fatal, wenn Sie einen Kurs vielleicht nur einmal durcharbeiten können. Dann ist Schluss. So Modelle habe ich auch schon gesehen. Ja. Ähm, es ist einfach wichtig, Sie haben ein Jahr lang Zeit. Ja. Und diese monatlichen Beträge, die da dran sind, die sind vielleicht nicht so ganz fair, muss man auch sagen. Ja. Wir sind auch dabei, die demnächst wahrscheinlich auch nochmal umzustellen auf, auf Monatsbuchungen tatsächlich auch. Bei Medizinkursen in den USA machen wir das mittlerweile so. Können Sie monatlich buchen, wenn Sie nicht stornieren, dann läuft es halt weiter. Ja. Aber im Grunde ist es so, Sie können monatlich zahlen, Sie können jährlich zahlen. Im Grunde ist es immer ein Jahresvertrag. Ja. ja aber was zahlen sie für die zwei tage in köln Ja, ja, ja. eben ja und ähm, Practitioner ist bei uns also, ja, also schon günstiger im das jahr gesehen ja. also es äh, klar ähm, ist die frage sie, haben, sie zahlen weniger ja, äh, ich glaube das Hammerexamen examen in medizin, Kostet glaube ich 3.000 Euro, wenn sie es als Student machen. Ich frage mich manchmal immer, wo die Studenten das Geld haben dafür. Aber die müssen es machen, weil die meisten schaffen das gar nicht ohne das Repetitorium. Bei uns kostet es 999 Euro im Jahr. Ja? Mit hochwertigen Dozenten dann halt auch. Ne? Aber da ist die Not eine andere. Ja? Das ist der, der, der Mehrwert, das, das sind auch dann teilweise Vorlesungsmitschnitte. Da ja? also haben sie manchmal die, die Zwischenfragen von den Studenten noch mit drin. Das wird aber akzeptiert. Ja? Und bei anderen, bei, bei Scrum, was jetzt kommt, und bei, bei Six Sigma, wie ich es gesehen habe, das sind alles peak Studioaufnahmen, studio ja, wo es keine Zwischenfragen gibt. Wir das Arbeiten Mal wir immer mit zertifizierenden Stellen zusammen. Also ja. bei prince 2 ist es... das Also wir haben, ich kann es einfach sagen, wir haben ständigen Zuwachs, an, gerade nach diesen Zertifizierungskursen. Es gibt auch äh, zum Beispiel ein Portal, karriere -Tutor heißt es, da mit denen arbeiten wir auch zusammen. Ähm, da werden eigentlich nur diese hochwertigen Zertifizierungskurse angeboten, die werden vom Arbeitsamt teilweise auch bezahlt. Äh, und da gibt es also jedes Jahr eine steigende Tendenz äh, an Zuwachs. Ja, und bei uns sowieso. Ja. Das sind eigentlich so die Zugpferde bei uns. Also auch medizinische Ausbildung wird immer mehr äh, darüber ergänzend, teilweise auch ersetzend äh, durchgeführt und gebucht. Das ist schon eigentlich ähm, ein, ein, für, für uns einfach eine Ermunterung, da auch wirklich weiterzumachen. Ich will nur eins noch sagen, ich weiß, ähm, jeder von Ihnen kann wirklich ähm, von mir auch einen Testzugang mal bekommen. Ja? Auf mal so ein Bündel von über 100 Kursen, steht Ihnen nach vier Wochen mal zur Verfügung. Sie sollen es bitte gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Sie nur angekündigt haben mit der App ob, ob, ähm, oder dann wäre es über die App, über Browser eben alles eben möglich. dass Sie das einfach mal dort auch ausprobieren. Ja? Ich weiß nicht, können Sie das koordinieren? Oder, ähm, oder Sie können einfach nur meine E-Mail-Adresse... Ähm, ja, ja. Gerne, ja. Das, hatte ich grad, das müsste man irgendwie... Oder ich lasse mal meine Visitenkarten hier liegen. Ja. Wie das jetzt gewünscht ist, weiß ich nicht. ja Äh, ja, das würde gehen. Also das Examen müssen Sie natürlich dann äh, schon noch machen, örtlich. Aber ähm, also in, in, wir haben halt in, in äh, Deutschland die, die entsprechende Zertifizierung, in den USA ist eine andere, da geht es das USMLE und es und, äh, gibt noch zwei andere Zertifizierungen, die wir da haben. Ähm, aber das würde schon in der Art funktionieren, ja. No. <lacht> Ich lasse einfach mal, darf ich das? Also meine, wir sind einfach, weiß ich jetzt gar nicht, wie das jetzt hier, aber ich denke, es ist halt praktikabler, als wenn, wenn Sie dann alle die Koordinierungsarbeit haben. Ja, dann vielen Dank auch an Sie. Gerne, ja. Danke auch an Sie alle.